Ja, guten Morgen, hier ist Thomas von Dorsworld. Ich melde mich aus Guadalajara. Uh, es ist relativ früh, 7.30 Uhr und ja, eigentlich wollte ich gestern schon wegfahren, aber ich habe meine Wäsche von der Wäscherei nicht zurückgekriegt und jetzt uh, ja, habe ich so meinen Tag verschoben, ich wollte da nicht am Nachmittag weg starten. es ist so warm, heute geht's Richtung Tequila, aber oh, es geht noch Tequila. Dann möchte wir mir ein bisschen die Stadt anschauen. Das ist ja die Ursprungsstadt, wo der Tequila herkommt. Und vielleicht geht es sich aus, dass ich in die Destillerie kann, oder in eine der Destillerien. Da muss man aber angeblich was buchen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Vielleicht kommen wir ja so rein. Und dann geht es weiter an die Küste, nach Puerto Vallarta. Obwohl ich da wahrscheinlich eher ein bisschen abseits ausweichen werde, nach seinem so Pancho, Pancho oder noch Saivita. Ja, also schauen wir mal was der so bringt, bleibt dran und fahrt mit mir mit. Ich trug schon einiges in Verkehr da heute. Schaut euch den schönen Springbrunnen da an. Die Kreisverkehre da sind immer ein bisschen chaotisch. Aber, man muss einfach irgendwie mit dem Verkehr mitflutschen, dann geht das schon. Aufpassen muss man halt immer, wenn man mit dem Motorrad irgendwie Spur wechselt oder so, weil die anderen Mopperlfahrer, die fahren eigentlich immer sehr knapp hinten auf. Ist nur gar Sache. Für Spiegel schauen und ja, jetzt kommt er da einfach von rechts. Also wenn ich einen Schwenker rüber mache und nicht zum Schauen, dann habe ich ein Problem. Also das ist da. Das ist aber eigentlich überall so in den, auch in den asiatischen Ländern. Ja. Guadalajara ist eine wunderschöne Stadt. Der Großraum hat 9 Millionen Einwohner, das Zentrum 1,5 Millionen. Also, das ist schon ein bisschen was. ist die zweitgrößte Stadt, zweit- oder drittgrößte Stadt von Mexiko. Monterey ist glaube ich gleich groß. Im Norden. Ja. Und mir hat es sehr gut gefallen da. Ist echt da so richtig chillig gewesen in Chapultepec. Und ich habe mir da jetzt ein, bisschen ein paar Tage Auszeit genommen quasi. Ein bisschen relaxen. Dank Tobi im mag oder bei Pemex fast 10 Liter eingetankt. Also die Italica muss doch einen 11 Liter Tank haben. Das ist doch ein bisschen Reserve. Ja, und jetzt geht's weiter. Also, ich weiß nicht, ob ich das vorher schon gesagt habe. Also, die Etappe heute ist ziemlich weit. Die Killer und dann weiter nach La Porto Vallata San fast 400 Kilometer, ich habe jetzt eine Route, eine Route ausgewählt, die äh, über die Berg geht, in so einen Nationalpark mit einem Aussichtspunkt und ich will schauen, dass ich die Hauptstraßen vermeide, die Autobahnen ich sehe, was da im Morgenverkehr teilweise los ist und über Land da presen es dahin, da bin ich mit meinem Abbruch fast ein bisschen zu langsam ja, mit der Karte weil jetzt habe ich das ist jetzt die Karte Nicht die Susi, jetzt ist die Karte Sie ich hat gemeint, sie will Kati heißen. Ja, ich habe noch 2,6 Kilometer bis Tequila. Und ihr seht da die Agavenplantagen, die haben mich da jetzt die ganze Zeit schon begleitet. Da also ist alles voll. Uh, man sieht da schon die ersten die Mount Destillerien, da bauen sie auch was dazu, wie es ausschaut. Ja, so schöne Gegend da. Alles voll mit Agavenplantagen und ja, kleine Siedlungen waren da das ist eigentlich überall am Straßenrand, da alles mit Agaven voll bepflanzt. Eh, ganz interessant. Und von Einheimischen haben wir sagen lassen, dass zwischen Tequila und Mescal kein Unterschied ist, weil äh, nur der quasi Mezcal, der aus der Tequila-Region kommt, darf Tequila genannt werden. Bin mir aber nicht sicher, ob das so stimmt. Oder vielleicht schreibt man das in die Kommentare, falls du eine andere Information hat Ich würde immer dass das zwei unterschiedliche Pflanzen sind, aber anscheinend ist da wirklich kein Unterschied. Ja, auf der Startel bin ich jetzt schon gespannt ja oh gut, ich nehme mich jetzt gleich mit bis ins Zentrum, sondern nur mal eineinhalb Kilometer. Lass euch da ein bisschen teilhaben an dem Erlebnis, einmal nach Killer zu fahren. <lacht> ja, ich meine, ich habe mich jetzt gekostet einmal, also mein Fall ist es nicht. Ich muss ihn nicht unbedingt haben. In einer Margarita mit einem Morindo, okay. Okay, schaut euch die coolen Vorzeige, was da haben. <lacht> cool. Äh, in einer Margarita mit Amorindo und schön Eis, das ist dann. Das schmeckt richtig gut. Aber die sind wir teilweise halt auch ist da ist so viel Zucker drinnen. Ja, nach der Killer geht es dann über die Berg weiter, ich bin schon neugierig, wie die Strecken sein wird. Da ist nur eine ganz schmale Straße einzeichnet. Ah, jetzt ist mir wieder was ins Auge geflogen. Eine ganz schmale Straße einzeichnet, es könnte sogar sein, dass es ein bisschen eine Schotterpartie wird. Oh, ich Immer aufs Navi schauen und dann blockiert vor allem der Verkehr. Ah, okay, da sieht man schon ins Zentrum rein ein bisschen. Nüpp. Wir vorbeischummeln. Centro. Wo muss ich da rein? Also im Kreisverkehr. Ups. Oh, schaut ja cool aus da, ne? Ich meine, ich muss echt sagen, die Statterler da, die sind alle so richtig außerputzt und da wird überall sauber gemacht, es liegt nichts so herum. Wie nett das da alles hergerichtet ist. Ich meine sicher, das ist jetzt ein bisschen ein Touristenviertel. nehme ich an, oder sonst sicher viel vom Tourismus. Aber trotzdem, es ist einfach. Einfach schön. So, ich denke, ich werde jetzt einmal bis zum Hauptplatzfähre fahren. Und dann. Wir mal mal frühstücken. Kommen. Ah, das ist so richtig merdlich wieder einmal. Ah, da sind schon wieder die Biker unterwegs. Uh, uh da sind ja die richtigen großen Bikes. Schaut euch das an. Meisterschein. He. Unglaublich. Der ist Sheriff. Ja, da haben wir schon einen Parkplatz. OP. Und dann geht's zum Frühstück. Geil. Perfekt. am Morgen. Ich habe Espresso Double bestellt. Und... Das kommt auch gerade. Gracias. Und jetzt wird mir von einem Amerikaner gebracht, einen Schluck genommen, meine Hefel dann genommen und hat es den Kollegen da drüben gegeben. Hm. Ja, wurscht. Ich sag's ihm nicht. <lacht> Das war jetzt ein nettes Frühstück da in die Kila. Ich hm. jetzt Richtung Süden die Berge. Oder zumindest schaut es so aus nach Google Maps, dass es das Berge sind. Äh, die Kila ist wirklich ein nettes Städtchen. Voll cool. Und ja ich glaube ich meine Hätte auch eine Tour in der Destillerie machen können, glaube ich, aber ich schaue, dass ich jetzt da weiterkomme, weil es ist doch relativ weit zum Fahren und es wird schon wieder warm, es ist jetzt 10, und ja, boah, ich glaube, heute wird es so richtig heiß werden. Und ich mag dann doch nicht nur kurzhermlich fahren, Das ist ja doch ein bisschen gefährlich teilweise also mit der Jacken jetzt dann doch ein bisschen ja, wärmer, wir mal so Es sind eine Menge an Bikes da. Also das sind sicherlässige Motorradstrecken in der Umgebung. Leider große Bikes. Also das meiste sind ja gegessen. Mhm. Ja, so jetzt geht es raus aus der Stadt und dann weiter nach Süden.